Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Twinsaga. Wir sind nun bei den Dorfältesten angekommen und labern mal mit denen. Großvater, dies hier ist Mavlai, ein aus Hafen. Heidi stellt dich ihrem Großvater vor und erzählt ihm, wie du ihr geholfen hast. Vielen Dank für alles, was du getan hast. Dadlan verbeugt sich tief, um seine Dankbarkeit zu zeigen. Trink doch, trinkt doch etwas Milch. Wird dir gut tun. Dalon bräuchte eine Schüssel Milch mit Milch. Also, wie seid ihr es vorhergekommen Normalerweise kommen Re nur reisende Händler von hier vorbei. Du nimmst ein Stück von der Milch, die der Dalon gegeben hat, bevor du ihm eure Suche nach von ihr eure Suche nach den alten Ruinen erzählt <lacht> Oh Scheiße, sorry, ich habe mich verschluckt. An Luft, okay, ich bin ein Genie. Ich verstehe. Du musst den Wolfgrastempel, Wolfgras-Tempel meinen. dort solltest du wissen, doch solltest du wissen, dass dieser nicht mehr eine Legende ist. Niemand hat ihn je gefunden. Oh, das ist aber eine echte Enttäuschung. Also, weißt du es nicht? Es heißt, dass tatsächlich Ruinen einer antiken Stadt auf dieser Ebene sein sollen. Doch vor vielen, vielen Jahren war ein Krieg aus. Alles, was übrig blieb, war nur ein Monument. Du hörst da zu und schaust danach zweifelten zu Marisa, um sie zu fragen, was ihr als nächstes tun sollt. Hm, ich kenne den Wolgrass Tempel. Oh, ich hab's richtig gesprochen. Aber es ist mehrere tausend Jahre her, seit ich das letzte Mal dort war. Wenn wir das Monument finden, könnte mir das helfen, den Tempel ausfindig zu machen. Was? Mehrere tausend. Was in aller Welt redet ihr da? Dalons Augen weiten sich vor Überraschung. Schnell sagst du Dallon, da er müsste sich verhört haben. In diesem Moment wird Magida bewusst, dass sie gerade was sie gerade gesagt hat. Du wechselst das Thema und erkundigst dich über das Verbleib des Monuments. Ich habe mich verhört. und oh, na dann. Es ist nicht möglich, dass das Mädchen vor mehreren tausend Jahren beim Wolgrastempel war. Du hast recht. Da im Moment vor sich hin. Soweit ich weiß, gibt es einen Ort namens Son Sonetsee. Sonet, ja doch Sonetsee. In den am weitesten entfernten von der Ebene. Das alte Monument ist ein Überbleibsel des Wolgrastempels und ist, befindet sich dort. Man sagt, es wurde von Elben erbaut. Das Monument befand sich ursprünglich auf einem Hügel und war so konstruiert, dass die Elben der Sankt... Elben und St. Oh mein Gott, Alter. Ich bin tot müde und muss sowas aussprechen. Was ist denn los hier? Ich kann ja nicht mal meinen Namen richtig buchstabieren. Okay, doch. Ähm, Topolis Polisianer kontaktieren konnten. Wir müssen dieses Monument finden. Hm. Viele Leute sind auf der Suche nach dem Tempel hier durchgekommen. Aber bis jetzt wurde nichts Bedeutendes gefunden. Dallons streichelt sich nachdenklich über den Bart. Also, ältester, der Sonnensee, Kannst du uns sagen, wo wie man dorthin kommt? Um dorthin zu gelangen, müsst ihr durch die Findlinge im Nordwesten. Doch dort, Dorthausen... Dort viele bösartige Kreaturen. Dort durchzukommen, wird nicht einfach. Daran zeigt euch mehrere Orte und ihre Position. Richtig. Vor nicht allzu langer Zeit kam ein Geschwisterpaar hier an. Ich erinnere mich an den Jungen. an den jungen Tarekie. Ja. Vor einigen Tagen haben sie hier ausgiebige Erkundungen aufgestellt. Vielleicht könntet ihr sie nach der Information fragen. Nach Informationen du bedankst dich bei Darlon und entscheidest dich, nach diesem Tarek zu suchen, den Darlon erwähnt hat. Hau oh, auf nach Tarek. Bruder, wo bist du? Da ist er, korrekt. Was mache ich nur? Es ist alles aus. Der Reisende läuft von dir auf und ab und schaut dich um und scheint sehr nervös. Du rufst den niedergeschlagenen Jungen zu, der vor Schreck einen Satz macht. Schnell stellst du Marisa und dich vor und fragst ihn, ob er auf dem Weg zum Zornetsee ist. Nun weißt du, ich war mit meiner Schwester unterwegs, Carmina. Wir wollten zum Sonetsee, um die Monumentruine zu finden, aber Tarek drückt es drückt herum, sichtlich widerwillig. Weißt du, ich weiß nicht, wo meine Schwester hin verschwunden ist. Wir wollten aufrecken, sobald wir unsere Proviant für die Reise zum Sonette zusammen haben. Aber ich, ah, ich. habe mich kurz umgedreht und weg war sie. Darek ruft sich in dem Moment ins Gedächtnis und seufzt seuf schwer. Ich weiß, wenn ihr mit mir mitkommen und die Dorfbewohner fragen könntet, ob sie sie gesehen haben. Wenn wir sie finden, können wir alle zusammen zum Sunette gehen. Weißt du, wo genau das alte Monument ist? Oh, bevor wir herkamen, haben wir uns sehr genau damit beschäftigt. Es gibt eine Karte in so einem alten Buch, der auf, der, auf der der Standort des Monuments eingezeichnet ist. Wenn wir der Karte folgen, können wir nicht allzu falsch liegen. Ach fly, dieses Kind. Nun, er sieht aus, als wäre ihm das alles etwas zu viel. Vielleicht kommen wir schneller voran, wenn wir mit ihm gehen. Aber zuerst müssen wir seine Schwester finden, Marisa, die nicht will, dass Tarek sie hört, flüstert die leise ins Ohr. Gut, wenn ihr mir hilft, meine Schwester zu finden, gebe ich euch dieses kleine Dankeschön. Tarek winkt mit einem wertvoll aussehenden Goldmünze. Die glitzernde Goldmünze bewegt sich das, bewegt das dazu, Marisa zuzustimmen und du willigst ein, Tareks Schwester zu finden. Gut, lass uns losgehen und herumfragen, ob jemand Camina gesehen hat. Okay, ich muss mal kurz was trinken. Mein Herz ist gerade ziemlich, Leute. Der ist Peter. Jo Peter, Alter. Moment, ich trinke hier kurz einen Schluck. Du fragst den Jungen vor dir, ob ein kleines Mädchen gesehen hat und beschreibst ihr Aussehen, wie Tarek es dir geschildert hat. Mit den Händen versuchst du ihnen zu vermitteln, wie groß sie ungefähr ist. Ich stehe hier schon eine Weile und habe das Mädchen in einem roten Mantel beobachtet. Aber ich habe es seitdem nicht mehr gesehen, was ist passiert. Du erzählst den Jungen von Kabinas verschwinden und dass der Bruder nach dir sucht. Du bittest ihn. Du bittest ihn, dir mitzuteilen, falls er sie erneut sieht. Gut, ich halte die Augen offen. Du fragst weiter herum, ob irgendjemand anderes sie gesehen hat. Ja, Melino, willkommen. Schau dich um, sieh dich ruhig oben. Um. Alles ist zu verkaufen, zu preisen Der Händler vor dir ruft dir, der Händler vor dir ruft dir zu. Du gehst zu den Händlern und fragst, ihn, ob ein kleines Mädchen einen roten Mantel gesehen hat. Ein Mädchen einen roten Mantel sagt du Nein, ich habe sie nicht gesehen. Siehst du denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Nun geh, geh schon und belästige mich nicht länger. Der Händler sieht sich ungeduldig an. Was jetzt, die ist nirgends zu finden, wo könnte sie nur hin sein? Tarek scheint von Minute zu Minute mit einem zu werden. Er hält sich die Stirn, als hätte er Kopfschmerzen. Du versuchst den Jungen zu beruhigen und versicherst, versicherst ihm, dass du alles in deiner Macht Stehende tun wirst. Ja, laufen mir fünf meter für ihn deine schwester ist, schwester ist verschwunden nein ich kann mich nicht erinnern dass ein mädchen einen roten umgang hier durchgekommen gesehen zu haben das mädchen schaut zum boden und versucht sich zu erinnern nein verzweifelt sinkt tarik auf die knie du, du versuchst erneut Tarek zu beruhigen und schaust ihn hilflos an vielleicht könntet ihr den ältesten um hilfe bitten er könnte einen suchtrupp aussenden vielleicht hilft es beim anblick des niedergeschlagenen tarik macht die Rina vorsichtig einen vorschlag oh man oh man immer diese weiber müssen weglaufen was ist los mit denen alter könnte nicht einfach warten was ist los selbst von hier konnte ich sehen dass ihr völlig durch den wind seid während du das so an den ältesten, ältesten von tarik verschwunden nach kleine schwester zu erzählen zu berichten alltag zum Ä ältesten und einen verzweifelten Ein Versweif Ausdruck im Gesicht. Älteste, hast du meine kleine Schwester Camina gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Deine Schwester, lass mich nachdenken. Ich glaube nicht, dass, sie hier, dass ich sie hier durch, habe durchkommen sehen. dann streicht sich über den Bart und versucht, sich zu erinnern. Was ist passiert? Dann schaut sich ratlos an. Warum habt ihr jetzt so eilig Kamina zu finden? Ist mit deiner Schwester alles in Ordnung? Dann schaut dich verwehrt an. Du erzählst den Ältesten, dass Tareks Schwester verschwunden ist und ihr überall im Dorf gesucht habt, aber es kein Zeichen von ihr gibt. Ältester! Nein! Ein Herzenjunge kommt rufend auf euch zu. Am Rand der Ebene, die Golemsort. Ich weiß nicht warum die auf einmal rebellieren, aber die härten in der Nähe haben gesehen, wie sie Menschen angegriffen haben. Die Hirtenjunge erzählt, der Herdenjunge erzählt, während er nach Luft ringt. Was könnte Kamina etwa? Tarek bekommt weiche Knie und Ding zum Boden. Versammle alle kräftigen Männer des Dorfes, wir machen uns auf den Weg zu den Golems Beeilung. Daran reicht seinen Stab hoch und lässt ihn auf dem Boden niedersausen. Okay, als er hört, dreht sich der Herdenjunge um und läuft davon. Und lass uns dorthin gehen und beten, dass Kamina nichts passiert ist. Er redet sich mit einem angespannten Ausdruck im Gesicht an. Na, fly, ich werde schnell den Dorfbewohner zusammentrauen. Mit ihr geht voraus und legt zu Golems. Oh, wir dürfen Golem hauen. Kommt her, Alter. Seid ihr? Komm mal ran, Lan. Hehehe. <lacht> oh, den ist ziemlich weit weg. F9. Scheiße, das habe ich viel zu früh gemacht. Ah, das sind doch schon die ersten. Junge! Diese Cam So Dann testen wir unseren neuen Skill aus. Der hat nämlich einen Kombi-Effekt mit den Eisdings. So, Alter, die sind aber schon ziemlich tanky. Naja, so denken die doch wieder nicht. Ach ja, ich kann den Schuss ja aufladen. Vergesst das jedes Mal. Ach so. Oh, oh was ist das denn? Kann ich nicht anklicken. Ah, jetzt. Okay. Oh, Nichts Besonderes. So, aber jetzt testen wir mal den Opel an den Schuss. Also ah, genau, das stand hier. So war das. Also halt, wenn ich zuerst mein zweier Skill einsetze. Machen wir einfach mal. Und dann mein vierer Skill. Ja, ich habe ja nicht getroffen oder was. Also. Stand so ein noch ich muss hier mal kurz. er stirbt doch Alter so sind noch Small down. Ist alles in Ordnung, wach auf, ein Mann liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, Tarek versucht ihn zu wecken. Oh, der Mann fasst sich mit Miene an den Bauch, er scheint einen furchtbaren Schmerz zu haben. Verdammt, er ist schwer verletzt, Tarek richtet den Mann vorsichtig auf, dessen Kleider blutdurchtränkt sind. Ich muss den Blut, ich muss die Blutung stoppen, nie, Sie sich um und sucht nach Blutstillkraut. Stück Kräuter werden helfen die Blutung zu stoppen, damit ich die Wunde mit einer behelfsmäßigen Bandage verbinden kann. Tarik ein Stück, Stück Stoff heraus und übt Druck auf die Wunde auf. Oh, oh, oh. Da müssen wir kurz mal Motherfucker das Leben retten. Großartig ist kann ich die kann ich den Blut. Blutfluss stoppen. Tari nimmt die Kräuter ab und beginnt einen einfachen Verband zu fertigen. Das kann etwas wehtun tun, aber nur für einen kurzen Moment. Tari drückt, drückt die Kräuter vorsichtig auf die Wunde des Bandes. Ah! Oh, du musst ein Engel sein. Bist du ge, gekommen, um mich in den Himmel mitzunehmen? Der Mann schaut Marisa an, einen verwirrten Aus, ein Ausdruck im Gesicht, dann raubt ihn der Schmerz das Bewusstsein. Loll. Süß. Oh, ich lebe noch. Nachdem er sich ein wenig ausgeruht hat, kommt Sammy zu sich. Ich heiße Sammy, ich lebe im Dorf. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Sammy richtete sich auf und nickte zu. Versuch dich nicht zu bewegen. Ich habe deine Wunde gerade erst verbunden. Wurdest du von Golem angegriffen? Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich ein junges Mädchen in einem roten Mantel herumlaufen sah. Ich war um ihre Sicherheit besorgt und lief zu, lief zu ihr. Da griffen die Golem mich an. Das ist Kamila, wo ist sie? Wurden sie auch angegriffen? Ist sie verletzt? Tarek, der Sammels Verletzung vollkommen vergessen hat und eindringt äh, eindringlich für eine Schulter. Ah! Tarek lockert schnell den Griff um Sammels Schulter und sieht ihn entschuldigend an. Ich konnte sie von da drüben nicht mehr sehen. Und dann wurde ich schon von den Golems angegriffen. Ich bin mir also nicht sicher, wo sie hingegangen ist. Wenn das so ist, kann Kamina nicht weit gekommen sein. Mach sei, wir teilen uns auf und um versuchen Kamina zu finden. Ich gehe den Gedanken nicht Golems könnte sie angegriffen haben. Tarek springt auf die Füße. Sobald wir Kamina gefunden haben, treffen wir uns wieder beim Dorf. Und vorausgesetzt, es geht alles gut, gibt es mehr Gold für euch. Ich bin sicher, der Älteste wird jemanden nach Sammy schicken lass uns gehen, die Zeit läuft. Oh oh oh. Ach, wir kommen direkt nach Kamina. Okay, easy. Ich trinke aber noch mal kurz was. Konnte das nur passieren, ich muss mir schnell etwas einfallen lassen, und zwar schnell. Du merkst ein Mädchen in einem roten Mantel, umgeben von einer Gruppe Golem-Reise auf der zu, um sie zu fragen, ob sie Tareks Schwester ist. Tarek? Ist mein Bruder? Bei der Frage schaut Kamina etwas an, arg gewöhnlich, doch sie kommt schnell wieder zu sich. Das stimmt, ich bin Kamina, die Schwester von den ist Tarek. Hat er dich gebeten, mich zu suchen? Kamina lächelt dich verlegen an. Ich habe hart gearbeitet, um seitzukommen zu kommen, am alten Monument meinen Traum zu verwirklichen. Aber mit Tarik bin ich einfach nicht vorangekommen, also habe ich mich beschlossen, alleine weiterzugehen. Du sagst Kamin, dass Tarik krank war, ist und fragt sie, was der alte, das alte Monument mit Tarik, er ja, mit ihrem Traum zu tun hat. Er macht sich immer so Sorgen, aber oh, okay. Ach so, egal, auf jeden Fall. Aber unterschätzt mich nicht, ich bin kein gewöhnliches Mädchen, weißt du? So Kamina scheint macht einen Schmollmund. Ich habe in einem alten Buch etwas über den Ort, eigenen Ort namens Volgas Tempel gelesen. Ein Tempel gebaut von Elben für diese Sanktopolisianer. Der Tempel ist vor vielen Jahren verschwunden und alles was davon übrig geblieben ist, ist ein altes Monument. Es ist eine Elbe Habe ihre über Jahrtausende hinweg geworbene Fähigkeiten ein Monument versiegelt. Wenn, wenn ein rechtschaffender Held vor diesem Moment be Monument betet, erscheint die alte Elbin und gibt ihm die Macht, seine Wünsche zu erfüllen. Ich bin genau diese mutige rechtschaffene Mädchen und obwohl es eine Jahrtausende alte Legende aus einem Buch ist, bin ich überzeugt, dass es in dem Monument eine alte Elbin lebt. Ich bin ich die nur darauf warte, befreit zu werden und ihr. Und mir ihre mächtige Magie zu überlassen. Du erzählst Kamina, dass Marisa da und du dasselbe Ziel habt und ich mit euch kommen wollte, um euch und euch ein würde. Du zweifelst Carminas Aussage an und fragst sich das trotzdem, warum sie die Macht haben will. Ich will die beste Magierin des Universums werden, Und so dass ich dich mächtige Magie wirken kann, meinen toten Vater wiederzusehen der hat auch hinter der alten Elb-Magie her. Ich weiß nicht, ob genug davon da ist. Vater, warum benötigst du Magie, um deinen, um einen, deinen eigenen Vater zu sehen? Magida schaut Carmina etwas irritiert an. Weil mein Vater er starb, als ich sehr klein war und meine Mutter erzählt mir ständig von ihm. Aber ich kann mich einfach nicht an ihn erinnern, erklärt Carmina ein wenig niedergeschlagen. Menschen können nicht von den Toten auferstehen. Und selbst wenn diese Legende wahr ist, vor wir zu wissen, dass die, dass du diese mächtige Elbi Magie kontrollieren kannst. Oh. Und ja, ich werde jetzt erst wissen, welches ich versuche, aber ich habe so fest, ich habe so ich habe so ein Gefühl, dass ich es kann. Kamin hört nicht auf auf Magie und wirkt fest entschlossen. Du denkst. Du denkst daran, wie Tarek und Kamina ohne Vater aufgewachsen sind. Beide weisen wie du. Du schaffst Marisa leicht an und gibst ihr zu verstehen, es gut sein zu lassen. Du berichtest Marisa, wie Kambina über die Legende, was Kamina über die Legende gesagt hat. In der Hoffnung herauszufinden, ob die Götter Tränen im wolgas Tempel sind, fragst du Kamina nach dem Standort des alten Monumentes, damit du nach dem heiligen Objekt schauen kannst. Natürlich kann ich den Standort. Ich habe mich genauso erkundet, erkundigt, ich habe sogar die Karte mitgenommen, sagt Tamin zuversichtlich. So aber ein kleines Problem, diese verdammten Golems greifen ständig Menschen an. Ein besonders furchterregen furchterregender versteckt sich bei den Findlingen. Er wird jeden angreifen, der ihm zu so nahe kommt. Ich habe eine Menge Ideen, aber ich denke, keiner von ihnen wird bei den Golem-Häuptlingen funktionieren. Also habe ich hier ein Däumchen gedreht, ich traue mich nicht weiter. Was sagst du? Tarik wollte euch mitnehmen. Nun ja, jetzt kannst du mir beweisen, dass du das Zeug hast. Kümmere dich um den Fels -Golem und um die Fels und bring mir die Gegenstände besiegte Golems. Wenn ich die Gegenstände sehe, die, die sie mit sich tragen, weiß ich, ob du sie besiegt hast. Wenn du das schaffst, sehe ich in Erwägung, euch mitzunehmen und die und dich als Leibwächter einzustellen. Ja, der wird euch gut ins Kloppe, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen, ihr dürft gerne ein Abo da lassen, mich ein Like, einen Daumen nach oben, wisst ihr schon. Meinetwegen auch einen Daumen nach unten, wie ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare, ciao, bis zum nächsten Mal.